Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Computerarchitektur Tutorial, ähm, was derzeit eher nach einem Logik Tutorial aussieht, wenn ich mir das so anschaue. Ähm, ja, wir haben letztes Mal uns angeschaut, wie das Programm Logisim funktioniert und was die ähm, einzelnen Gatter denn so tun. Und heute, oder eigentlich jetzt, in dieser Folge habe ich etwas vorbereitet, ähm, das nennt sich Half Adder, das ist das hier oben und Full Adder, das ist das hier unten. Ähm, das ist praktisch das, was verwendet wird, um binäre Zahlen zu addieren und später auch zu subtrahieren. Aber momentan mal nur zu addieren. In diesem Fall ähm, geht es um die äh, um die Addition von jeweils zwei Bits. Also das heißt, wir haben hier jeweils einen ein Bit Addierer, weil als Ergebnis genau ein Bit rauskommt, nämlich dieses ähm, Summen Bit hier, also Sum und a und b sind eben die inputs also so wie im dezimalsystem wir können nur zum beispiel äh, ich sage jetzt mal irgendwelche zahlen zum beispiel 3 plus 4 zusammenzählen und nicht 3 plus 4 plus 9 das können wir nicht Also wir können nur zwei zahlen in diesem fall können wir halt wirklich nur mit nullen und 1 arbeiten weil das eben im binärsystem ist ähm, ja eins sage ich auch gleich noch zu dieser folge praktisch dazu ähm, ich setze hier mal voraus dass ihr wenigstens ähm, grundlegendes Verständnis, da habe ich mich schön versprochen, ähm, dass ihr wenigstens ein grundlegendes Verständnis über das Binärsystem äh, besitzt, also wie man im Binärsystem zählt, wie man ähm, grundsätzlich zumindest einfache Zahlen addiert und subtrahiert. Ähm, wenn ihr euch da nicht ganz auskennt, aber wenigstens schon mal was davon gehört habt, dann wird das schon okay sein. Ähm, ich werde das versuchen, so viel wie möglich mit Hintergrundwissen voll zu stopfen hier. Also, dass auch wirklich jeder das versteht, aber ihr solltet eben doch ein bisschen ähm, Grundwissen vorbeibringen im Sinne von ähm, binärsystem. Also, wir sehen hier mal den Aufbau, der ist vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewohnt. Ähm, warum zeige ich euch gleich? Ähm, wir haben hier unseren A und B, äh, unsere Inputs, und hier haben wir unseren Sum-Output. Bedeutet, wenn wir jetzt hier zum Beispiel A auf 1 setzen, dann kommt dann haben wir als Addition 1 plus 0 und das ergibt natürlich 1. Wenn wir das beim B machen, kommt das selber raus. Also 0 plus 1 ergibt natürlich 1. Wenn wir jetzt aber beides setzen, passiert was Interessantes. Das Summenbit wird nämlich 0 und das Cout wird 1. Das liegt daran, dass das Cout für den Carry steht. Und wenn wir uns mal erinnern an das Addieren in der Volksschule oder in der Grundschule, wie sie in Deutschland heißt, wenn man 9 plus 2 beispielsweise zusammenzählt, dann kommt das Ergebnis raus 1 und als Übertrag auf die nächste Stelle nach links praktisch 1. Wenn man 19 plus 2 rechnet, dann kommt eine 1 raus und als Übertrag 2. Also man zählt diesen Übertrag dann praktisch im nächsten dazu, in der nächsten Stelle nach links dass genau dasselbe passiert hier eigentlich auch. Das werden wir nachher beim Full-Adder etwas ähm, genauer, ähm, oder das wird etwas logischer werden beim Full-Adder. Ähm, aber für den, Moment, für den Moment mal können wir uns das so vorstellen, dass ähm, das hier das höchste Bit ist, also unser See-Out, und das das niedrigste. Das heißt, jetzt im Moment hätten wir hier eine 1 und eine 0, was im äh, Binärsystem natürlich zu einer 2 korrespondiert. Das heißt, unser Ergebnis stimmt. 1 plus 1 ist tatsächlich 2. So, wir können aber jetzt nicht weiterrechnen, weil wir haben keine weiteren Inputs und mehr als ein Bit passt auf diese Leitung nicht drauf. Das bedeutet, wir sind jetzt fertig mit den Kapabilitäten, die dieser ähm, Full Adder, äh, Half Adder, sorry, besitzt. Ähm, ja, es gibt hier drüben dann natürlich einen Addierer, wo man schön die Datenbits einstellen kann. Aber ich habe mich entschlossen, oh, bla, Hilfe. Ich habe mich entschlossen, das mal ähm, einfach so zu bauen. Nein, ich will das nicht. So jetzt. Ich habe mich entschlossen, das mal einfach so zu bauen aus ähm, Gattern. Das ist eben hier ein XOR und ein AND. Die sind jeweils miteinander verbunden und das ist dann die SUMME und das ist das C Out. Ja, ähm, das war es eigentlich so wie zum Half-Adder. Dann kommen wir zum Full -Adder. und wenn man ganz genau hinschaut, ist es eigentlich nur eine Erweiterung des Hafers. Ich habe das hier möglichst so strukturiert, dass man das alles schön einsehen kann. Ähm, hier haben wir eigentlich, wenn wir diesen Teil hier betrachten, der ist markiert ist und diesen Teil hier betrachten, ist es eigentlich genau dasselbe. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Das habe ich tatsächlich auch genommen, kopiert und hier in den Runden verschoben und dann einfach von hier aus weitergearbeitet. So, ja, wir können dann mal weiterverfolgen, wie das Ganze praktisch weitergeht, ähm, wenn wir hier die Summe anschauen. Also dieses, das Ergebnis von diesem XOR wäre hier oben die Summe gewesen. Diese Summe wird jetzt in ein weiteres XOR weitergeleitet und in dieses Endgate. Dann kommt dieses C in ähm, der, wie sich einige schon, schon denken können, der Carry-In. Also was oben der Carry-Out war, ist jetzt der Carry-In. Also praktisch dieser Übertrag oder dieser Überfluss, was wir beim ersten... Ähm, beim ersten, also beim, bei, bei diesem Adder, erster und zweites ist eine sehr vage Beschreibung, ich erkläre dann nachher noch einiges dazu. Ähm, ja, ähm, das ist eben der Input eines anderen Adders praktisch, ein C out Das wird eigentlich nur hier hin hinzuaddiert. Das ist dasselbe Vorgang wie beim Half-Adder. Also wenn wir jetzt uns das hier, wenn wir das hier als Input A nehmen und das hier als Input B, dann passiert eigentlich genau dasselbe wie hier drüben. Also Input A wird ins XOR und ins End geleitet und Input B wird ins XOR und ins End geleitet. Ähm, dann kommt das hier nochmal mit dem Ergebnis vom Carry-Out des vorigen in ein End. Also praktisch das Carry-Out dieser Rechenoperation kommt mit dem Carry-Out der vorigen Rechenoperation in ein XOR und wird dann eben zum C-Out der kompletten Rechenoperation und hier die Summe wird zur Summe. Der Rechenoperation. Ja, ähm, so viel zur Theorie, das hat wahrscheinlich jetzt kein Mensch verstanden. <lacht> aber ich werde einfach mal herzeigen, wie das funktioniert. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier A und B haben, dann funktioniert das eigentlich gleich wie dieser vorherige Eder hier. Wir Können uns wieder vorstellen, das ist das äh, höchste Bit, das ist das tiefste Bit, das heißt, jetzt haben wir momentan 0,0. 0. Wenn wir eins von diesen anmachen, ist es 0,1. Und wenn wir beide anmachen, ist es 1,0. 0. Ähm, da gibt es jetzt aber praktisch einen Trick, weil wir können sie in, also den den Carry Input praktisch ja als eigenen Input sehen. Das heißt, wenn wir diesen jetzt auch aktivieren mal, dann kommt hier 11 plötzlich raus. Die Schlangenköpfe unter euch werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass wir das jetzt ausnutzen können eigentlich. Und zwar ähm, werde ich jetzt mal diesen See Out hier, diesen Ausgang einfach mal löschen und das Kabel hier runterziehen. Dann werde ich das hier alles nehmen, kopieren und einfach einfügen. Äh, wo war das jetzt? So, dass da hat das Kabel nicht mitkopiert, gut. Ähm, so. Jetzt habe ich hier... Ähm, einen Pin brauche ich. Mache ich einfach mal wieder da. Ähm, das ist jetzt wieder unser sie out hier. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nichts anderes gemacht als einen zweiten Full Adder hier dran gehängt. Und das ist das Schöne am Prinzip des Full Adders. Man kann einfach tatsächlich praktisch unendlich viele ähm, Full Adder in Serie hängen. Also eben in diesen, indem man diesen Carry In mit dem Carry Out verbindet. Also wir sehen ja, ich habe nichts anderes gemacht als diesen Carry Out mit diesem Carry-In verbunden, vom nächsten Adder. Und dann haben wir hier denselben Aufbau. Und was jetzt passiert ist ziemlich interessant, nämlich wenn wir jetzt 0, 0, 0, 0 haben. Ähm, wir haben hier 4-Bit-Eingang und 3-Bit-Eingang, also eigentlich nur 2-Bit-Ausgang, aber wieder einen Carry. Also den können wir auch für diesen Spezialfall jetzt als Ausgang sehen. Das heißt, wir haben hier 0, 0 und 0. Wenn wir 1 anmachen, bekommen wir 0, 0 und 1. Wenn wir 2 anmachen, bekommen wir 0, 1 und 0. Was ja auch stimmt, also 1 plus 1 ähm, ergibt ja... 1.0, also 2. Wenn wir jetzt noch eins anmachen, dann sehen wir was komisches. Ähm, nämlich, dass wir jetzt hier nicht das erwartete 011 bekommen, sondern 100, also 4. Das wollen wir aber nicht. Ähm, das liegt daran, dass diese Adder ähm, nicht so funktionieren, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. <lacht> ähm, es zählt nämlich praktisch alles, wenn ich jetzt mal einen Text mache, alles von hier. Das ist das erste Bit. Also alles was hier ist, zählt als 1. Alles, was bei diesem Edder ist, zählt das 2. Alles, was beim nächsten Adder wäre, würde als 14. Jetzt in, in der Dezimalrepräsentation. Dann 8, 16, 32, 64, mal 28 und so weiter. Ähm, das bedeutet, wenn wir jetzt. Nehmen wir an, wir wollen 1 plus 2 ausrechnen. Dann würden wir nicht hier eine 1, noch eine 1 und noch eine 1, sondern wir würden eine 1 und eine 2 nehmen, dann hätten wir tatsächlich 1,1 1 und das korrespondiert im Dezimalsystem zu 3. Wenn wir 4, ähm, als, also wenn wir, das ist jetzt schwer zu erklären, wenn wir 2 plus 2 erreichen, das ist wie im Dezimalsystem eigentlich. Wir haben die Möglichkeit, wir rechnen entweder 2 plus 2, das heißt wir nehmen einfach diesen hier und diesen hier und bekommen 4. Also 1, 0, 0 ist 4. Oder wir können rechnen 1 plus 1 plus 2, das macht genau denselben Output. Ähm, daran muss man immer denken, wenn man sowas macht, weil man kann sich dann die Inputs nur auf diese ähm, binären Sachen auf den rein. Theoretisch ähm, kann man ja jede Zahl bilden aus diesen binären, also nicht nur theoretisch, sondern man kann auch praktisch jede Zahl bilden, deswegen ist das eigentlich in der Realität kein Problem. Aber man muss halt immer darauf achten, welche man ähm, welche Bits man jetzt tatsächlich nimmt. Deswegen gibt es ja auch diesen schönen Addierer. Ich nehme hier jetzt einfach mal zwei Datenbits ähm, und ich kann da einfach Lines rauslegen, da eine Line rauslegen, C ähm, out, C und kann da einfach meine das funktioniert praktisch wie ein full Adder. also ich kann hier auch bis zu bis zu acht Datenbits dann anlegen, beziehungsweise wenn ich jetzt zwei Datenbits anlege, müsste ich, wenn ich jetzt einen Eingang mache hier auch das ganze auf zwei Datenbits einstellen. Das heißt, wenn ich das jetzt auf einen Datenbit stelle, und hier auch wieder einen Datenbit, ähm, dann macht dieses Teil hier nichts anderes als das da. Also eigentlich das da, bis hierher. Dieser eine Fulladder. Das stellt praktisch jetzt eine Fulladder da. Und das Schöne, wie ich schon gesagt habe, ist, dass man hier bis zu 32 Bit einstellen kann und dann einfach bei diesen Eingängen 32 Bits sagen kann Hoppla. 32 und hier auch dann nochmal äh, 32 dann kann man nämlich hier einfach ähm, äh, da, wenn ich wüsste wie man das ist verändert, also so, so. <lacht> logisch hier kann man dann einfach die verschiedenen ich drücke es mal einfach irgendwo ähm, da wird praktisch einfach diese lange Zahl hier, also das muss man sich als eine Zahl vorstellen und nicht als ähm, Ma Matrix praktisch, das ist hier ja etwas ungünstig dargestellt. Ähm, aber wenn wir jetzt, ich gebe das mal alles wieder auf 0. Hoppala, ähm, so, das ist alles auf 0 und wenn ich jetzt hier 1 plus 1 zusammenzähle, dann kommt tatsächlich 1,0. Und wenn ich 2 plus 1 zusammenzähle, kommt 1,1. Wenn ich 4 plus 1, kommt 5, also 1,0,1. 1. Das heißt, das ist. Ähm, dann nachher auf logischerweise jeden äh, besser. Was, was sage ich überhaupt? Einem? Das ist nachher auf jeden Fall besser so als das hier, weil wir uns hier tatsächlich drum scheren müssen, ähm, wie das Ganze funktioniert. Und das ist auch eigentlich schon eine Abstraktion, ähm, weil theoretisch ist es ja so ein XOR nur aus Nines aufgebaut. Wie ich im vorigen Video schon erklärt habe, man kann aus einem Nines also aus diesem hier, ähm, jede andere jedes andere Gatter darstellen. Das heißt, man kann tatsächlich ähm, man kann tatsächlich einen Full adder oder einen half adder nur aus 1 bauen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil das dann ähm, lockams doppelte größ größer werden würde. Ich glaube man braucht 5 ähm, für einen half adder Ich also, glaube ich braucht man 5, 1 oder 4, irgend sowas. Habe ich eigentlich noch nie selbst gebaut in Logisim, nur einmal in Minecraft. <lacht> ähm, ja, auf was ich hinaus will. Ähm, im späteren Leben unter Anführungszeichen ist diese Funktion hier auf jeden Fall besser, weil man eben einfach sagen kann, ja ich will jetzt 32 Bit haben und man kann sogar die dann noch in Serie hängen. Das bedeutet, wenn man hier ähm, diesen Adder jetzt kopiert, oder ich sollte vielleicht einfach alles kopieren und hier unten dran setzt, äh, es kollidiert es ein bisschen mit dem, ist aber egal, dann kann man tatsächlich eine 64-Bit-Zahl zusammenzählen, wenn man dann halt noch diese zwei Inputs addiert mit einem anderen 32 Bit Adder. Das heißt, ähm, ja, in der Realität ist das auf jeden Fall die beste Möglichkeit, ähm, weil es eben schneller oder ja kompakter ist eigentlich. Also es ist wie gesagt schon diese Schaltung eigentlich im kleinen Format. Ja, ich habe das hier eben nur mal so aufgebaut, damit man auch wirklich versteht, was da drinnen so abgeht in diesem ähm, diesem Diagramm mehr oder weniger oder in dieser Schaltung. Wir mussten in einem Fach, das wir in der Schule hatten, es ist SüdG, also Grundlagen der Informatik, also Systemtechnik Grundlagen praktisch, da mussten wir tatsächlich Diagramme zeichnen oder eigentlich Schalttabellen und SV-Diagramme oder wie die geheißen haben, wo man Tabellen machen, also Wertetabellen machen muss von einem Adder. Also da haben wir zum Beispiel einen 8 bit Adder bekommen und einfach ähm, es waren A und B gegeben, also 00011, 0010 1, 0 und so weiter, also einfach runtergeschrieben und wir mussten die alle praktisch ausrechnen. Für sowas ist das eben relativ gut, weil das doch ziemlich abstrakt ist, diese Idee hier. Ähm, ja, ich denke mal, das war es eigentlich auch schon. Ich rede schon wieder eine Viertelstunde hier. Ähm. Das war es auch schon zu den Eddern und mir bleibt eigentlich nur mehr zu sagen, viel Spaß mit euren arithmetischen Gattern, das würde ich mal sagen und auf Wiedersehen.